Ich glaube aber, dass es auch sehr wichtig ist, dass die Prozessintegration für die Lösungen entscheidend ist und wichtig ist, um auch den Nutzen zu erreichen. Genau an dieser Stelle denke ich aber auch, dass nicht jeder Chatbot-Anbieter oder Videoassistent-Anbieter das passende Know-how und auch den Technologie-Stack parat hat, um genau diese Prozessintegration zu leisten. Wir konzentrieren uns schon seit vielen Jahren mit unseren Kollegen und auf Basis der leistungsfähigen Software unserer Partner genau auf diesen Aspekt, Integration von Lösungen in die Umgebung unserer Kunden zu schaffen. Und deswegen glauben wir, dass wir schon sehr viele hilfreichende Erfahrungen sammeln konnten, um unseren Kunden genau diesen Mehrwert zu schaffen.